Erfreulicherweise gibt es diesen niedlichen Schmusis Fliegenpilz, der mit seinen 7 cm jede Menge Glück bringt. Ob zu Silvester, zur Prüfung, als nettes Kundengeschenk oder süßes Mitbringsel für alle, die eine extra Portion Glück gebrauchen können, ist dieses rot-weiße Exemplar ein wahrer Glücksgriff. Und praktisch noch dazu, mit seiner Mikrofaserunterseite lassen sich Smartphones, Tablets und Notebooks reinigen. Sie wollen Freude verschenken? Diese Schmusis sind ideale Werbeträger, aber auch eine nette Aufmerksamkeit für Helfer, denen man gerne mal Danke sagen möchte. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Schmusis.